Da ist überall Couper, da war fix schon irgendwer, nicht wir, hundertprozentig nicht wir. Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Bugner. Hallo! Letzte Folge haben wir die Diamanten gefunden und wir schauen mal, das die essen und das haben. <lacht> <You're best. lacht> ja passt. 3, 2, 1, go! Ja. Und wenn sie nicht da sind, was machen wir dann? Dann war das die da. Sie sind noch <lacht> da. <Easy. lacht> ja. Jo, verzaubern gehen wir jetzt, okay? Schauen wir bei euch mal, ob die Dummschmerzen da Und das können wir schon machen. Ja, was wir hier. Nice. Nur ein Perfekt. Gold-Ord soll sich cool Yo, the yeah. Oh, du ist ein Kopf. Schon wieder nebelig da. Wegen der Ja. Oh. Oh. Das wir brauchen mal Ja. Ja, das geht da, da ist nicht, nichts mit Lass, oder? Ja. No. Ja, dann verzaube ich, äh, uh, ähm, um, ihr Socksack. Ach so, no. Ja, guck, hier ist der Iron. Wurst, haupt genug. Das ist doch für Fire. Kackt no. ja. immer der Fire-Spec, ich hoffe, das hast du nicht gesagt. Nope, ist das mhm. andere? Das ist gleich. Ja. Ja. Du tust nichts. Muss da echt tolle Auto schauen, mal, wie es ist, es? steht nicht bei jedem das Gleiche. Guck dir mal vor, steht immer das Gleiche. Da steht immer das Gleiche, gell? Ja, verzauer die Spitzhacken. Ja, verzauer die Spitzhacken. Ja. Warte, aber den gar nicht. Ey, guck wie der Lack existiert nicht. Der hat gesandelt dann nur Zeit und nur Levels. Der ja, Hau auf jeden Fall. Dann schmeiß du mal den du Pass ab, wenn's gemeint. Ja, oh, das ist dir so. Lack überhaupt. Das, das ist, ist nur Ja, gleich habe ich keine Levels mehr, wenn wir so weitermachen. Ich hab keinen Levels mehr, dann ja. pass ab. Hey, Lore, warum geht das nicht? Oder? Also, nein, warte, oh, ich hab schon verzaubert. So also, also, hat mir ja. gerade nicht so ausgeschaut. Ich ja, pass jetzt ja. ab. Ja, bau oh, aber, ba, das suchst du nix. Der ja. komplette Bullshit da. <lacht> Ich will jetzt eine Millionen von Spitzhacken also. Ja, aber ich. Verzauber dann auch. Was machst du mit dir 8 Tier? Guck ich, sind wieder. Hey, ja, sind wieder Tierhöhe? Ah, ja Tier. Lass du nicht schon? Nein, warte mal. Ja gleich hast du Fuß. Ich mach mir jetzt geht hier, geht dir Brust gell? Haben ja. wir? Ja, ich mach schon. Schon wieder Brust. Ich mal Meter weiter. Ja, geil. Okay. Und schon wieder ein nichts. Und? Ja, ich hab hab war habe drei. Ja, ist ja, okay, dann kann ich wegfahren. Mhm. Hey, da liegt, Alter, du hast den Bier liegen lassen. Gut. Ja. Okay. Läuft <lacht> bei dir. Du hast das jetzt sehen? Was haben wir Das bist du Ja, Ich kann einfach so Ja, ja. Ja, die Eisenbrust mhm. brauchst du nicht, so viel Eisenstärke, die, die brauchst brauchst brauchst brauchst brauchst Ja, ich brauch's nicht, ich brauch's nicht. Ich ja, auch ja. Sonst craftest du eh wieder neu, wenn drei Eisen. Ah, ich hab die Schluck gefunden. Ja, nice. Und du, ist das? Du hast eine verzauberte Axt. Und es benutzt eine -Axt. Äh, wo war der Holzachst. Wo der eine Ah, Star-Axt. Und du hast, du hast eine Eisen-Axt. Wo benutze ich eine Star-Axt? Das ist das vierte, oder? Das ist eine Star-Axt, oder? Ja. Yeah. Und? Und du hast da eine Eisen-Axt. Habe ich. Verzaubert. Ah Der. ja, schön. <lacht> so ein Puls passt da Ja. Also Einmal ein Puls, hab ich mal. <lacht> ja, dir. Das sonst uns wir eh nichts. Yeah, yeah. Ja, gut. Am gut, ja. Ja, paar ab, ja. Output transcript: Dann Aber ich, ich habe noch nie so viele Emeralds gesehen wie In der ich. Ah, gell? Perfekt, fahren. Und zur Ich hätte noch oh, eine Emerald. Ja, das habe ich gesagt. Aber man auf, ja. Ja. Oh, ich bin da. nicht immer noch eins, Ja. Oh, rüber. Nein, egal. Ja, was, da finde ich ja höchstens eh noch gut auf der Höhe. Ja, naja, die Dudes können nicht mit nur. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich ist ja, schon. Ja, ja, ich bin ja, halt auf Earth, oder? Was mach ich denn? Der braucht mich schon gut, das findet man auf Earth hat nicht gut. Ja. Gucken, bis die. Schluchtschau Ja. Die eine tut schon, mehr. Ich hab das 2. mal ein ja, Leben verloren, Leute. Das ist... und Da hab das gesagt, da hat das gemacht. Du verspreistestest, ne? Ich hab's von einem Leben geredet, nicht von einem halben Leute. Ich das Ja, das ja, ja. nicht gesagt, oder? Okay. Ja, sonst es nicht Ja, auch schon, aber ich Wie schaut aus, man... Traut einfach der... Gedanklichen World wollen Wie immer. Da ist da so ein nebeliges Ding in den Höhlen. Süß da, verstehe. Ja, ich finde da mal wieder Bias, es wird schon wieder Zeit. Ja, wie viel Diamanten haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, ich 220. 220 Craft immer von Gear Rüstung. Ja, Philipp, ich schau dir so ein Shade aus, ich Aber nein, dann ist es stockdunkel, ihr werdet den Scheiß Bug. Oh, okay. Nein. Ja, da leid es spüren mit Gamma. Ja, Gamma 10 dran und hast du keine Dunkelheit mehr, aber es funktioniert ja leider nicht. So toll. Okay. Guck wo bist du? was machst du eigentlich voll. Oh, den Lava muss ich machen. Ja gut, Äpfel werden auch mal was leichter gell? Okay. Ich ich will die nächste Folge <lacht> oh, e Sieg halt leider nicht Dieser Ruhige Seine Sticks ein Huls, oder? Ja, sehr ja. Habe ich schon vor 5 Minuten gesagt Was ist denn das ganze Holz versagt? Ja, guck jetzt, du hast das ganze Holz, immer aufpassen. Holz halt. gehabt so, ich viel Ich baue mich durch auf die Leute, um die bist du ja. Ich bin bei der Schlucht ganz so vorgegangen. Ich was Ja, Schuhe sind aber nicht das Beste, aber Ich brauche sowieso vor die also immer muss das oder wo, wo, ich Wo, ist ganz ganze Farbe? Ich nicht, Mann? Ja, ich bin jetzt nicht Da hat er das richtig. Ja, guck ich. Oh, wieder mal die Lava-Leiche auf, lassen oder? Jetzt Licht. Licht, Licht. Ah, verstanden. <lacht> Nein, das ist eine gute Idee, das mach ich auch nicht. Ja, ja, ja. Hast du einen Profi abgeschossen? Mit dem Tier, äh, mit dem Inventar lernen wir einmal. So, jetzt hat er guck ich die ganzen Workspaces. <lacht> Und schmeißt er den Boden. Ja, oh, aber ich kann den haben, das ist ganz ja, ich warte jetzt mal ein bisschen auf Wüste. Ja? Baust du ein Chanting Table? Ja, ja, man ja braucht man. Können wir gleich so verzaubern? Ja, klar. Okay. Ja, sicher, Protection 1 immer, aber nur Protection 1. Wie bitte ich das nicht? Protection. Oder ja, so mit der? Oder Prot 2? Halt. Ja, kann man machen. Ja. Ah, Tierschwerter machen? Ja, aber oh, Ausdruck ist da. Ja iron schwert wie es früher machen weil das ein feierstück 1 oder 2 und schärfe 3 iron schwert ist auch gut aber ihr sagt zurzeit kennt man eigentlich beide mit iron -Schwert, ah mit... schärfe schwert, schärfe -Schwert. ja ich spiele den lernen da mit haben wir jetzt ganz gerade geschaut ja aber was der immer die in, in da ist für den 2 sekunden gefunden ja, die ganzen EP-Gegs braucht keine Sau. Achso, ja, das scheiße <lacht> <lacht> Ja, was brauche ich natürlich? Spitzhacken? So, hacken ne? So, die Kro über Heime. Das sind so viele Spitz-Hacken. Ne? Geist noch nicht hin, dann brauche ich wieder rein. Ne? Ja. Ja, du tust halt so ein bisschen drauf. Wir müssen gleich hin. Da unten liegen <lacht> verzauerte Spitzhacken, aber was ist denn das für warm? <lacht> ja, Alex, wo verzaubern verzauern, du jetzt. Den brauchst du auch noch. Ja, zahle es gleich. Ja, mach zwei Schärfe, anschwerter bitte. Jetzt machen wir es. Wasser. Protection. Protection. Ich mal ich extra 3 mal Protection aus. Alles ist gut. richtig gemacht da? Protection, das ist immer, geil Ja, manche stehen halt auf Aqua rennen oder auf... Ich bin da voll, aber wir hupfen ja, nirgends oben. Wir rennen das nicht im Wasser. Nicht. Er wie soll. Das ist da. oh, das das ein Surrogate da. Ach, das ist war gar keiner. Ja, Alp, passiert jetzt noch was Cooles in der Folge. Ja, Surrogate da. Ah, ein ja, hast fast. du schon dir da? Nein. Hast du den Zauberungs nicht mitgenommen? Ja. <lacht> mit auf dem Weg im du fest. Ja, warte mal. Da irgendwo war ja ding. Ja, was soll man großartig machen? Ähm, um, jetzt haben wir eh fast voll dir. Ja, ein paar Tiers noch ein, zwei Spots noch. Ja, dann haben wir eh schon geschafft. Yeah. Ja? Ja, dann brauchst du nur verzaubern, gell? Und Bücher sauber. Wir sind erst in der vierten Folge, das ist ja praktisch. Das ist immer. Weil wir sind beide fast schon voll dir, das ist ja im Team noch besser. Und wir fallen original und zwar jemand. Für Schuhe. Ja. Da ausfällt noch die Hosen und Hörer. da kann noch gar nicht Dämon, kein Hey, da muss ich irgendwo die Wasserhöhle bringen. Ja, wahrscheinlich hört da oben. Das muss ich auf aufpassen. Ja, ich weiß. nicht. Höhle. Jungs. Jungs. Höhle ist nicht so schlecht. <lacht> so so komm schon du durch, Ort, aber... <lacht> das heißt, man Lava-Tour raus. Ja. Ah, für Heli. Hey, guck ich, das sind... Kappels, Blöcke. schon. Aber Lava ist, ist ja Kappel. Wie der Lava. Da ist überall Kabel, da war fix schon irgendwer. Nicht wir, hundertprozentig nicht wir. Zum Gewicht. Weil da war ein ein weg durch aufgebaut. Ja, dann ist es schon was glutet. Ja, dann ist eh alles glutet, einfach zugebaut. Ja, ich hab nichts gesehen. <lacht> <lacht> ich hab sogar professionell mit Dorrit dazu gemacht. Ich muss da mal kurz vorbei. Ja, ich muss mal mhm. Ja, wegen der Verzauberung werden wir Helle machen, genau. Was? Also wegen Verzauberungen werden wir noch eine Helle, genau. Ja, sicher. Ja, aber Verzaubern ist halt mit Büchern auch geil, gell. Aber wir haben. Ja, gebraucht. aber Helle verzaubern wegen der. Warte. Ja sicher, aber Bücher wären cool. Ja und Dias, was ist wenn du umso mehr Dias-Schwerte machen kannst, umso höher ist also level haben. Außer mit Büchern. Außer ja, mit, mit Büchern. Bücher. Ja Bücher oder Dias. Ja, was ist besser? Ja, wenn wir sauber ähm, Zucker anfinden, ist es kein Problem. Ja. Dann brauchen ja, dann nur, nur, nur mal in der ähm, Level der Lover-Farmer. <lacht> <lacht> Einzelverschwend, was ist unser letztes wir verrosten noch. Sagst du gar kein Holz mehr. wo baust du schon wieder? Ja, links vorbei. Da war Grabber, mit sich geschätzt abbauen. Ach, kriegst Ich noch ein paar Fallen. Okay, danke dir. Gleich, ich bin da wieder Ja, Aber es ist eben wieder so schlimm. Nein, Reds, wir müssen noch ein paar Fallen bauen. Eben wir haben eine Höhle Nein, so war. bis so. Ja, Fallen müssen nicht saugeil sein, Alter, mit einer Falle nur einkillen. killen! Fallen Fall machen wäre schon geil, muss ich zugehen. <lacht> ich hab sonst nichts zu tun. Ey, der hat Stevia gemeint, der würde nicht machen, aber ich würde jetzt nicht so viel spoilern. Nein, nein, nein. Ich sag ja nicht, wenn ich jetzt die ganzen Fallen-Ideen erzähle, dann... <lacht> <lacht> <lacht> sind die alle schon vorbereitet, das kann ich nicht machen. Na ja, gut, voll wie dumm die ganze Zeit? Ja, es ist unweiter draußen. <lacht> Aber war ein Ding, Mhm. Gold gefunden. Ey, einmal Dias noch, wäre ziemlich fresh. Bevor mein Spitzhagen Ich Gibt's abholten Geister. Jetzt bin ich schon voll wieder froh. Das gibt's ja nicht, oder? Ja, jetzt kommst du vielleicht ein bisschen her zu mir. Warum denn? Wenn du was gemacht, man muss ja so beim Auslacken. Aber schön. Was ist denn das gelesen? <lacht> ja, er meint, mit Coverstone zu machen ist so unprofessionell. Ja, dann komme ich zu dir und mache mit Doorright bei Doorright zu. <lacht> ja, wenn er jetzt noch sagt, dass es unprofessionell <lacht> ist, Leute. <lacht> Minecraft verstecken, Lara. <lacht> Ey, da drin findet uns wirklich keiner. Alles <lacht> klar. Zuschauen. Falls dir die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ein Abo, dann, damit du nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.